Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Skyward Sword die. Ja, wir sind hier stehen geblieben in einem neuen Gebiet. Das Gebiet nennt sich Siegelheim, wie man hier oben schön sehen kann. Ja, und in der letzten Folge haben wir ein paar Sachen erhalten. Und zwar ein Holzschild, wie ihr schon gesehen habt. Ein leichter Holzschild, einfach in der Handhabung. Ähm, er kann Feuer fangen, schützt allerdings vor Elektrizität. Das ist zumindest ganz gut. Und Flasche, ein nützliches Gefäß, in das du Tränke und andere Dinge füllen kannst. Was genau an mit anderen Dingen gemeint ist, weiß ich zwar nicht, aber naja. Ähm, hier ist übrigens noch ein riesiges Inventar mit Collectibles. Dann werden wir mal schauen, wie ich die alle bekomme. Vielleicht ist das die 100%, ich weiß es nicht. werden auf jeden Fall schauen. Ähm, ja, erkunden wir doch mal dieses Gebiet, weil ich kann mit dieser Schateau noch nichts machen. Wow, die Reinerpflanze! Ja! Ja! Okay, das ist spaßig. Uah. Muss ich richtig ähm richtig ähm kämpfen gegen die. Und um. Aua. Bam! Und dann zack! Okay, das ist cool, das ist richtig cool. Und sorry, weil es manchmal asynchron ist. Das ist. ist äh Bisschen problematisch, weil ich ja mit Verzögerung aufnehme. Hoffe, das stört nicht, sonst ich. Unter da, da. Okay. Da hinten dieses shika logo <lacht> Oh nein. Es oh. war nur ein Traum. Ein Tagtraum, irgendwie. Aber was befindet sich denn wirklich dort unten, in dieser Dunkelheit? Hm, wir sollten uns mal diesen Ort hier anschauen, mit diesem Shika-Logo. Bestimmt erfahren wir hier mehr. Oh, gleich mal das Herz mitnehmen. Plupp. Das Logo kennen wir alle von Breath of the Wild. <lacht> also zumindest am besten aus dem Spiel, aber... Aus diesem Spiel. Ähm... Na, äh, keine Ahnung. Was willst du sagen? Ich habe dir etwas zu berichten, Gebieter. Es scheint, als sei dieses Tor vor kurzem geöffnet worden. Jetzt aber ist es von einer starken Kraft versiegelt. Ja, ähm... Dann äh, haben wir einfach eine stärkere Kraft. Okay, es funktioniert nicht. Schade. Ich will es ausprobieren, ja? Es könnte ja funktionieren. Dann halt nicht. Dann äh, wollen wir da jetzt wirklich runter? Weil können wir da runterjumpen? Wir haben mal hier Fallschirm. Würde funktionieren. Ich glaube, es wäre irgendwie interessanter, wenn ich mich noch ein bisschen umschau. Zum Beispiel hier oben. Was bist du? Bist du ein Gegner? Bist du ein Käfer? Ups, war ich das? Oh. Weggabelung? Oder, nee, hier ist gar nichts. Hä? Hier ist ja gar nichts, oder kann ich da hoch? Nein, nicht da hoch, legen da hoch. Nicht? Komisch. Okay, dann äh, hier lang. Ich habe das Gefühl, ich laufe in im Kreis. Vielleicht. Geh ich hier einfach nur nach unten. Vielleicht ist hier unten viel interessanter, oder? Komm, rennen wir den ganzen Weg runter mit diesen Dingern. Hm? Das sind noch? Das ist das ein Gegner? Das ist das ein Gegner? Nichts? Ist nichts, okay. Vielleicht werden die später noch, wichtig. Äh, Keine Ahnung. Ich nehme mich so ein bisschen an so Bohnenlöcher aus Mario ein kleines bisschen. Ja, ja, irgendwas? Nein? Nö. Ja. Ja. Es wird, glaube ich, dunkler, habe ich das Gefühl, oder? Kann das sein? Was gibt's denn hier? Kann man hoch? Aber hier ist nichts oder was? Ich will mich hier verstecken. Oh Gott, ich hab das Gefühl. Ich sieht gleich was. Wow! Ich will den langen Weg nach unten gehen, obwohl. Will ich das? Gibt es hier überhaupt noch irgendwas? Diesen Herzen? Das sind Herzen. Oh Gott, ich habe mich Befürchtungen. Komm, ich spring mal hier runter. Ja! Ah, perfekt. Die Musik ist ganz ruhig. Deswegen Sie sind schon da. Oh Gott, hier kommen Geräusche. Mein Kind! Kind des Himmels, das aus den Wolken kam. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache, Leute. Halte das Schwert der Göttin himmelwärts halte es dem bösen entgegen alles klar ja! und jetzt jetzt ist es lieb jetzt ist das böse weg und alles leuchtet nein es leuchtet nicht da kommt luft raus und können wir jetzt hochfliegen mit den äh, gleitding Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Ich spüre eine Veränderung an diesem Ort, wie durch den Himmelstrahl hervorgerufen wurde. Gebieter, ich spüre hier eine ähnliche Aura wie die deines Paraschals. Es ist Zeldas Aura. Zeldas hier? Ich kann dich mit meiner Aurasuche in diese Richtung führen. Wünschst du weitere Erklärungen dazu? Ja, sag mal bitte, was meinst du damit? Sehr wohl, Gebieter. Mit der Aurasuche kann ich Dinge, die du suchst, erspüren, Gebieter. Je näher sich das Ziel befindet, desto stärker meine Reaktion. Außerdem ändert sich der Signalton. Zudem erscheint auf dem Zeiger ein Pfeil, der die ungefähre Richtung, in der sich das Ziel befindet, angibt. Neues Menü und mit Zelda <lacht> als Icon. Nun halte oben gedrückt, stelle Zelda als Ziel deiner Suche ein und weise mir eine Richtung. What? Aura suche. Ich habe mit L ein Menü, aber mit, äh, mit R ein Menü, aber mit L nicht. Komisch. Und ich hoffe die Camp äh, ist nicht Grund Ich kann da nichts dagegen tun. Ne? Das ist halt ein bisschen Kacke. Ich hoffe das. Ah! Ich habe so zu viel. Ach, wenn ich oben gedrückt halte. Zelda. Oh, LOL, mein Schwert! Ich kann mich teleportieren Ah, was? Was? Hier? Okay Komm, let's go Hier hoch anscheinend Wow Und jetzt? Weiter hoch Sie ist direkt hier? Du meinst Sie ist direkt hier? <lacht> nee da ist sie nicht äh, Gehen wir mal mit einem weiteren Streich hoch. Cool. Oh, ne, das andere. Mit dem Schwert will ich pointen, Das finde ich lustig. Nee, da ist sie gar nicht. Oh, ich weiß wo sie ist. Oder? Ja. Lasst mich raten. Sie befindet sich dort drin. War ja irgendwie offensichtlich, oder? Dort drin befindet sich Zelda. Hä? Einfach so! Irgendwie dumm, aber okay. Boah. Schwer, aber wir kriegen auf. Alles klar. Tempel des Siegels. Sehr interessanter oh, Ort, wenn ihr mich fragt. Oh. Ähm. Kann ich hier rein? Ja. Nein. Dann kann ich nicht. Okay. Da oben leuchtet was. Da sollen wir hin? Ja. Okay. Ich weiß. Aber ich will. Doch, man kann rollen. Wie so ein... Ja. Ich habe es in irgendeiner Folge erwähnt, dass man es kann. Und ja, man kann sie rollen. Okay. Cool. Also ich finde bei Vasen trotzdem cooler, wenn man sie so schmeißt, aber... Kannst kann doch wie so eine Bowlingkugel rollen. Vielleicht ist das ja für später wichtig. Was ist hier drin? Du hast den Wundertrank gehalten. Dieser mysteriöse Trank stellt deine Schildanzeige komplett wieder her. Und füllt alle, alle vier Herzen auf. Aber ich habe doch sechs. Na naja, egal. Ähm. Eine zweite Flasche haben wir bekommen. Das macht es noch epischer. Nice. Ja, auf eine zweite Flasche freue ich mich natürlich. Ja. Zwei eine Flasche. schon nice. Hier kann ich speichern. Ich tue das mal tatsächlich. Weil ich weiß nicht, was ich das jetzt gespeichert habe. Ich würde schon gerne mal speichern. Oh Gott, das ist schon lange her. Ja, speichern mal. Zack. Der andere ging ja nicht. Deshalb geht der zumindest. Gut. Was bist du? Sitzen. Ach so, du bist ein Stuhl. Punkt, Punkt, Punkt. Okay, warum man das gesagt hat. Irgendwer schaut mir zu, vielleicht. Nicht gut. Ich den drüben. Gut. Machen hier schön alle Vasen kaputt. Dafür sind wir hier. Nicht um irgendein hübsches Mädchen zu retten. Ah, oh mein Gott! Eine Heuschrecke oder was auch immer. Komm her, ich bringe dich um! Ha! Äh... geht's okay, okay, dann kommen wir wahrscheinlich erst später wieder so hoch oder so. Ähm, ist ja noch eine Kiste? Nein, noch ein Stuhl. Warum auch immer hier so viele Stühle sind. Ach, wisst ihr was? Komm, jetzt wo wir ein Schwert haben, zerstören wir einfach so. Oh, eine Fee. Ja, ich habe es geschafft. Du solltest gefangen. Diese gütigen Wesen fühlen sechs an sechs. Nur sechs. Aber sie reviven einen, soweit ich weiß. Eine Flasche mitgen mitgenommen spendet, sie dir ihre heilende Energie automatisch, wenn deine Kräfte schwinden. Ja, sie revived Schön, es leuchtet auch irgendwie ein bisschen anders. Cool. Dann auf zu so diesem seltsamen Licht. Oh. Sieh an, der Auserwählte, der das Wolkenmeer durchquert hat und vom Himmel gestiegen ist. Wie heißt du? Mike? Gut, Mike also. Du beherrschst den Himmelstrahl, jene heilige Kraft, die durch das Emporstrecken des Schwertes gen Himmel geschworen wird. Ja, du scheinst des Schwertes der Göttin für wahrwürdig zu sein. Ich sitze hier seit ewiger Zeit und habe immer auf dich gewartet, den Wegbereiter des Schicksals. Das hier ist der uralte Tempel des Siegels, der von der Göttin selbst erschaffen wurde. Dein Kommen wurde vor sehr, sehr langer Zeit vorherbestimmt. Das Mädchen, das du suchst, ist erst vor kurzem von Licht umhüllt in diesem Tempel erschienen. Oh, sie ist hier? Es ist Schicksal. Aber ihre Ankunft im Erdland entsprach nicht der Prophezeiung. Es scheint gerade so, als wolle eine böse Macht euer beider Bestimmungen beeinflussen. »Mike, machst du dir Sorgen um sie? Dann müssen wir jetzt handeln. Großes ist vor bei beiden vorherbestimmt. Um ihre Bestimmung zu erkennen, ging sie in den Wald von Firon. »Du musst ihr folgen.« »Sieh auf deine Karte, Mike.« »Ich habe dir auf der Karte den Weg zum Wald von Firon mit einem X markiert, aber es ist gefährlich, bei all den Monstern in der Nase in der Karte rumzulaufen.« »Daher bringe ich dir bei, wie du Signallichter verwendest.« wenn du auf der Karte ein Signallicht setzt, erscheint dort eine Lichtsäule, an der du dich orientieren kannst. Also zeige auf X und drücke A, um ein Signallicht zu setzen. Okay. Okay, interessant. Ja, ah, passt schon. Du kannst es von hier zwar nicht sehen, aber das Signallicht leuchtet dir nun den Weg. Wenn du das Signal dich nicht mehr brauchst, zeige auf der Karte darauf und drücke erneut A, um es zu entfernen. Jetzt musst du nicht mehr fürchten, dich zu verlaufen. Gehe nur in den Wald von Pharaon und finde die heilige Maid. Finde Zelda. Nimm den Inhalt der Schatztruhe in diesen Raum an dich. Er wird dir auf deiner Reise nützlich sein. Mhm. Hab ich bereits? <lacht> Ihre Haare, so ein Pendel. Oh, sie kann zaubern! Der Weg durch diese Tür führt dich direkt zum Wald. Sei vorsichtig. Es wird mit Sicherheit bald alles klar werden. Schreite ohne Furcht voran, Mike. Ja, wenn sie sagt, es wird bald alles klar werden, na, dann glaube ich ihr mal. Dann komm, let's go. Ich brauche so diese hier momentan nicht, aber egal. das Signallicht, ja. Was? Hat der Joker mit mir gesprochen? Nein. Ich bin es nur ein. Vielleicht. Oh, Leute, seht ihr das dort auch? Da ganz hinten. Was bist du denn da drüben? Der wird verkloppt. Der Arme. Da müssen wir eintreten. Ah. Oh, vielleicht sollten wir es vorsichtig tun. Oh. Füßen Büster, lass mich in Ruhe. Wir werden ihm helfen. Jo. Ah. Oh, das hat nicht geklappt. Her, her, her, her, her. Ah! Oh Gott, oh Gott, ah. oh mein Gott. Bäm. Aua. Was denkst du, wie du bist, hä? Stechel. Aua, aua, aua, aua. Ein bisschen kontern. Bäm, bäm. Her. Ja. So langsam hab ich's drauf. Ein bisschen Übung rollen noch, aber es rät schon relativ. Danke für deine Hilfe. Ich Aber kein Problem, Bro. Wo kommen diese roten Kerle her? Früher haben sie sich in diesem Wald jedenfalls nicht herumgetrieben. Und so einen wie dich sehe ich heute schon zum zweiten Mal. Was ist das nun für ein Tag? Naja, als Dank für deine Hilfe erzähle ich dir etwas Interessantes. Ja? Diese Statuen, die nicht leuchten. Ich studiere hier in diesem Wald die Geschichte des Alter Altertums. Darf ich mich vorstellen? Ich bin Marugo, ein Gorone. Den alten Schriften zufolge liegt irgendwo in den Wolken die Insel der Göttin. Diese alten Statuen dienten angeblich einst dazu, zu dieser Insel der Göttin in den Himmel aufzusteigen und von dort wieder zurückzukehren. Wenn du eine davon findest, solltest du sie auf jeden Fall untersuchen, da dir die Statuen als Anhaltspunkt dienen, das ist wirklich praktisch. Und diese Statue hat angeblich die besondere Kraft, all die anderen Statuen, die es hier gibt, zu erwecken. Ja, klar, natürlich, logisch. Es mag wie ein Märchen klingen, aber ich glaube daran. Wie könnte man sonst den Umstand erklären, dass sie überall in dieser Welt verstreut herumstehen? Langweilig dich mit meinen Erzählungen oder willst du mehr hören? Du kannst keine mehr erzählen. Oh, kennst du auch die alte Legende? Ich kann dir von ihnen berichten. Man sagt, die Bewohner der Insel der Göttin flügen auf Vögeln durch die Lüfte. Ein fröhliches Inselreich, dessen Bewohner der Göttin treu ergeben sind. Ich glaube wirklich, dass uns diese Kultur um einige Felslängen voraus ist. Aber halt, das ist doch nicht alles. Das wirklich Interessante kommt erst noch. Da die Göttin selbst diese Insel geschaffen hat, ist sie voller Dinge, die uns hier unten wie Wunder erscheinen mögen. Alle Gebäude dort sind aus massivem Gold. Heiliges Wasser fließt aus nie versiegenden Wellen. Und wer es trinkt, wird ewig leben, heißt es. Die Früchte der Bäume heilen alle Krankheiten und die Kürbisse auf den Feldern werden nie schlecht. Unzählige Blumenarten sollen dort wachsen. Es ist dort weder heiß noch kalt, sondern man lebt in einem ewigen Frühling. Dies ist die Insel der Göttin. Was meinst du? Ist das nicht steinhart? Willst du noch mehr hören? Was meinst du? Okay. Ach so, dann hat also auch nicht das Inselfieber gepackt, was? Ich würde dir gerne mehr erzählen, aber dafür muss ich erst noch weiter Nachforschungen erzählen. Warum fragst du dann? Beim nächsten Mal, ja. Okay. Was? Oh! oh. Hm. Was hast du getan? Das ist ja oh. unglaublich! Die Stause hat gleiche, als du dich hier genährt hast! Du bist wirklich einmalig! Hä? Und vorher es dann nicht funktioniert? Erst jetzt? Egal, I'm taking it. Tempel des Siegels. Hintereingang. Oh, man kann ins Wolkenmeer reisen? Ne, will ich mich für speichern. Passt schon. Speichern. Ja, ich bin mir sicher, ich speichern will. <lacht> man kann auch hiermit auswählen, aber egal. Oh. Heiliger Küse! Was hast du da getan? Die Statue sind leuchtet. Woher wusstest du, wie man das macht? Keine Ahnung. Ich habe einfach hin und her was gemacht. Keine Ahnung. Es hat einfach funktioniert. Äh, von da kamen wir, glaube ich. und kamen wir... Ne, wir kamen von... Ne, wir kamen von da. Ähm... Kommen wir das erstmal hier oben äh, Ja, ein bisschen um. Bam. Bam. Bam. Das ist nämlich eine Höhle. Vielleicht führt das irgendwo cool hin. Eine Abkürzung! Ah! Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Schieben! Ah! Jetzt kommen wir wieder zum Anfangsbereich. Leuchtet der Vogel da jetzt auch? Ach, keine Ahnung. Meker, komm, wir gehen wieder zurück. Haben wir eine Abkürzung, damit wir hier schnell hinkommen. Das ist natürlich ja auch wichtig, immer. Abkürzungen. Abkürzungen. Und jetzt erkunden wir Ferron, wenn das hier liegt. Gebieter, nachdem du Zugriff auf die Steinstatur St erlangt hast, ist es dir nun möglich, ins Wolkenmeer zurückzukehren. Außerdem kannst du mit Hilfe eines bestimmten Amiibo von jedem Ort im Erdland ins Wolkenmeer aufsteigen und wieder an den Ort zurückkehren. Bitte ruf mich, wenn du das Amiibo verwenden möchtest. Ein bisschen äh, Fourth wall Breaking, aber okay. In Option kannst du die Nutzung von Amiibo aktivieren oder deaktivieren. Ja, was bringt das? <lacht> Unnötig, aber okay, egal. Ich habe die Amiibo sowieso nicht, aber sie ist hübsch, die Amiibo. Aber ich habe sie ja nicht. Naja, vielleicht irgendwann habe ich sie. Was sie basically macht, ist einfach nur, man kann ja jetzt hier mit den statuten ins Wolkenmeer zurückkehren und ähm von Wolkenmeer aus wieder hier hin zurück, aber mit Amibo kannst du hier, kann ich hier einfach voll gerade stehe äh, zurück und dann nochmal der Amibo und dann bin ich hier wieder. Wie so ein kleines Portal, was ich dann offen lassen kann. So habe ich das zumindest verstanden und äh, na ja, sollte eigentlich ein Standardfeature sein und nicht irgendwas, was man nur durch Amibo bekommen kann. Aber okay, weiß ich nicht, verstehe ich nicht so ganz, aber ich hoffe mal, ihr habt's verstanden. Hier habe ich meinen Punkt gemacht, den kann ich jetzt wieder wegmachen, ne? Plopp. Genau. Denn hier sind wir angekommen. In... Wo? <lacht> Gebieter, wir sind im Wald von Theron angekommen. Ah, da sind wir. <lacht> Wald von Theron. Schöner Dekobaum. Um diesen riesigen Baum herum gedeiht ein prächtiges Land. Alle möglichen Lebewesen haben hier ihr Zuhause gefunden. Das ist ein komplett anderes Gebiet. Wir sind nämlich jetzt im Wald von Thron und nicht mehr im Siegelhain. Oh, das ist schon viel größer. Damn, hier gibt es wirklich viel zu erkunden. Ich fühle, dass auch Zelda sich hier irgendwo heraufhält. Ich schlage vor, sie mit der Aura-Suche aufzuspüren. Ja, oder halt einfach dieses Gebiet ein bisschen erkunden, oder nicht? Das hat bestimmt auch was... <lacht> ich mal kurz aktivieren? Oh, muss man nicht aktivieren? Wir sind einfach... Okay, cool. Okay. Mit Anlauf. Ja! Oh, hat klappt. Hä? Funktioniert nicht! Doch jetzt. Okay, das muss ich noch ein bisschen üben. Das war irgendwie wird. Was seid ihr denn hier? Explodieren! Gott. Ja! Ja! Ja! Ja! Keine Ausnahme mehr. ist denn noch? Die Schreck auch noch. Habe ich die in die Luft gesprengt? Nee, okay. Ich dachte gerade, das wäre lustig gewesen. Obwohl ob es so lustig ist. Naja, auf jeden Fall. Das wäre auf jeden Fall was gewesen. so. Aha. Wer ist denn da drüben? Ne? Die wissen was. Ja! Seh durch. Ey, was machen die denn da? Wen mobben die denn da schon wieder? Oh, ein kleiner Igel. Wow, wow. Das klappt nicht. Okay, ich muss noch ein bisschen Kampf üben. Okay, egal. Äh. Ha! Ausgetrickst. Nice. Hey, Kumpel, das okay? Moment, ich blut kurz ein Herz. Nehme ich noch ein Herz. Nope. Egal. Kumpel, alles okay? Haben die dich gemobbt? Der Arme. Oh, so süß. Kleiner Igel. Was? Warum ist ich bitte so ruhig? Jetzt auch noch einer in Grün? Ich bitte nicht mehr so in meine Fähigkeit, bitte! Nein, du musst doch keine Angst haben! Ich bin lieb! Hey, da komm ich doch locker nicht hoch, oder? Ja, doch, da komme ich auch, okay. Gab's noch irgendwas? Uah. <lacht> War auf den 60 so ein bisschen. Oh, da oben ist eine Abkürzung. Okay, gut zu wissen. Hier kommen wir dann mit der Abkürzung später nochmal zurück. Alles klar. Na, kleiner? <lacht> Ist das vielleicht kein Igel? Vielleicht ist es eher so ein Marienkäfer oder sowas? Ich weiß es nicht. Okay, hier ist schon die Abkürzung geschaffen, I guess. Hier ist noch eine Statue. Du, du, du, du, du, du. Was bist du eigentlich hier? Achso, du bist nur Grasbüschel. Wenn du Grasbüschel bist, dann beinhaltest du doch locker etwas für mich. Warte was? Soll ich ihn verfolgen? Ja, was soll das hier? Ich hab dich. Ja. Ich hab ihn doch. Ich hab ihn doch. Wieso geht das nicht? Wir ja. oh. wollen ihm keine Angst machen. Oh Gott, ich glaube, die Cam ist wieder am Legen. Ah. Ja. Hab ich nicht gesehen. Nicht gesehen. Nice. Wo ist er denn jetzt schon wieder hier? Der hat voll Schiss vor uns. Wir machen doch gar nichts, oder? Nein, Link doch nicht. Link ist doch voll lieb und nett und. Das ist Link. Entspann dich. Wie? Da habe ich mich schon wieder aufgespürt. Ich. Wie? Du machst ja gar nichts. Und eigentlich hast du es ja auch vorhin den roten Kern gezeigt. Masha, das ist mein Name! Danke dir, Bruder, dass du Masha gerettet hast! Das hätte heißt, Masha nicht gar nicht zugetraut! Masha, lach! Da fällt Masha ein! Gerade erst vor kurzem war ja eine, die so ähnlich aussah wie du! W zelda Also was war eine Freundin von dir? Das war ganz schön übel! Die wurde plötzlich von den Roten Tagen angegriffen und ist dann mit unserem Häuptling geflohen! <lacht> ah. Gebieter, ich habe neue Informationen zu Zelda. Es scheint, als sei Zelda von dem Bösen angegriffen worden und nur knapp entkommen. Die Lage ist sehr ernst. Maschas Position wurde markiert. Sieh sie dir auf deiner Karte an. Dieses Lebewesen hat Zelda getroffen. Daher habe ich ihre Aura wohl hier gespürt. Auch der Häuptling der Q, der gemeinsam mit Zelda geflohen ist, hat mit einer Wahrscheinlichkeit von 85% auf die Aura-Suche reagiert. Ich empfehle, weiter nach der Aura-Zelda zu suchen. Alles klar. Ah, hat das Master erschreckt. Du hast schon komische Freunde. Wenn du deine Freundin und unseren Häuptling findest, dann sage ich, dass es Master gut geht. Master ist sicher. Ist sich absolut sicher, dass sie beiden zusammen sind. Okay. Ja, gut, äh. Was sind das? Oh mein Gott, ich habe das Gefühl, da kommen Bienen raus. Kann das sein? No, du bist nur Fun, schätze ich. Passiert hier was? Oh. Bei dir passiert was, mein Freund. Jetzt warst du gleich kein Maul mehr! Kein, kein Maul. Kein Maul mehr! So. Ja, Kalibrierung ist halt ein bisschen schwierig. Aber egal. Ja gut, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal dabei seid bei The Legend of Zelda Skyward Sword HD.